Donta Dang! Donta Dang! Oh. Hey, Servus. Servus! Mein weißer Bruder muss jetzt sehr stark sein. Ja. Aber Hachi, stimmt's? Ja. Willkommen to Puderosa Ranch. Uh, Zwillingsbruder Winnie to Touch, Blutsbruder Ranger, Blutsbruder, Zwillingsbruder. Nova Bruder! <laughs>